die dritte der WM, Florence Griffiths haben wir eben, die vierte dann Marlin Ottey. zweite über 200 Meter in Helsinki, und Casey und Cook Smallwood, die dritte über 200, Angela Bailey, fünfte über 100 und ganz außen Joan John Baptiste aus Großbritannien. Acht schnelle Damen also, wenn man davon absieht, dass die schnellen Läuferinnen aus der DDR nicht hier sind. Und die 200 Meter einbezogen aus der GSSR, dann ist es das, das Schnellste auf zwei Beinen bei den Frauen, was im Moment aufzubieten ist bei einem Leichtathletik-Sportfeld. waren 4, Florence Griffiths. Das ist Kathy Cook Smallwood. Die dritte wurde über 200 Meter. Angela Bailey aus Kanada. Joan Baptiste. Es fällt auf, wenn man die Ergebnisse der letzten vier Wochen anschaut, dass die britischen Sprinterinnen wieder weit nach vorne gerückt sind, nicht nur in Europa, sondern auch international bezogen auf die Weltbesten. Grace. Diane Williams gegen Florence Griffith. Griffiths, Williams und Marlon Otte, das ist der Einlauf und eine Zeit für die Siegerin unter 11 Sekunden, 10,97 Sekunden. Allerdings durch etwas zu starken Rückenwind von 2,9 Metern pro Sekunde begünstigt. Als Vierte von rechts, Florence Griffiths aus den USA. Und rechts neben mir, im Moment noch ein bisschen vorne, Fast eine Kopfkleiner Diane Williams und ganz in Gelb Marlene Otte. Diese drei machen die ersten drei Plätze unter sich aus. Vierte wurde dann Kathy Cook aus Großbritannien. Ein Einlauf, den am Ende nur das Zielfoto wird entscheiden können. Der Innenbahn Michel Chardonnay aus Frankreich, dann Pam Page USA, deutsche Meisterin Ulrike Denk vom ASV Köln, Candy Young aus den USA, Shirley Strong Großbritannien, Angela Weiß aus der Schweiz, die andere deutsche Meisterin Heike Filzinger aus Mannheim und ganzling Lucina Kalek die Europameisterin, dritte von Moskau im 100 Meter Hürdenfinale der Frau. Band 4 ist frei, also Candy Young ist nicht dabei. Gespannt bin ich auf Heike Filsinger. mit Ulrike denkt gleich auch noch. Shirley Strong ist vorne, ganz blau. Und Lucina Kalek wird zweite. Heike pilsinger dritt. 12.89 Das sollte eine gute Zeit auch für Heike pilsinger geben. Wer hat in Helsinki einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Britik klaus jetzt Dritte. Noch dabei Donna Melinti die sechste der Europameisterschaften aus Rumänien. brett McRoberts aus Kanada. Martha Leituma, Frankreich, Ellie van Uelz aus den Niederlanden, Dorian mcclive Schweiz und Margret Lindemann und gabriela Dorio die das Feld anführt, aus Italien. Margret folgt hier auf den Fersen. 57,66 Sekunden, das ist eine Spitzenzeit für die erste Runde. Der deutsche Rekord von Margret liegt bei 1,5722. Wenn Sie so weiterlaufen, dann kommt er in Gefahr. Brigitte Kraus geht jetzt an die dritte Stelle. Für sie ist diese Strecke eher zum Trainieren der Schnelligkeit da. Aber eigentlich ist sie für sie ein bisschen zu kurz. Die 1500 und die 3000 liegen ihr mehr. Aber sie schließt jetzt auf zu Margret Klinger. Dorio fällt zurück. Ellie van Hulst. Margret Zlinger klar in Führung. Geht als erste auf die Gerade. Noch 10 Sekunden bis zum deutschen Rekord. Margaret Zlinger gewinnt in 1.58.68. Sehr gut. Und Marit Zlinger gewinnt in 1.58.68. Sehr gut. ...10-jährige Ostberlinerin und... Ina Bayermann wird Vierte mit 4.13.01. Die Sowjetrussin und natürlich Anke Sonnenbrot haben sich vor der Kölnerin auf die Medaillenränge schieben können. Auf jeden Fall ein respektables Resultat für die Schülerin von Gerhard Hetz, der genau wie à -vis von mir sitzt. Und auch ihn auf, auf die große Anzeigetafel. Und da ist die Wiederholung des Schlussspurtes von Astrid Strauß fast 1.80 groß. Die mehrfache Meisterin der DDR, die sozusagen aus dem Nichts herauskam nach einer Talentsuche und nun hier mit der Zeit von vier Minuten 8,07 einen neuen Europarekord erreichte. Der Weltrekord bleibt unangetastet von Tracy Wickham aus dem Jahre 1978. Ganze Elfhundertstel Sekunden trennten, Ina Bayermann nur von der Bronzemedaille, aber vielleicht wird jetzt in dem folgenden Rennen über 100 Meter Freistil der Herren die Entscheidung zeitlich noch knapper. Mit dabei auf Bahn 1, also ganz links, Andreas Schmidt, respektables oder mehr als das, ein glänzendes Ergebnis mit einer neuen deutschen Rekordzeit von 1 Minute 3,74. Hier die Siegerin, die ihren Titel also mit Erfolg verteidigte Ina Kleber eine Minute 1,79. Zweite wird ihre Mannschaftskameradin Cornelia Sirch mit 1,246. Und dritte und damit Gewinnerin der Bronzemedaille die Rumänin Carmen Bunazia mit 1,91, die größte in diesem Feld. Oben also auf Bahn 3 jetzt gerade anschlagen, Svenja schlicht auf Rang 4. Sechsten Mal ein Doppelsieg für die Schwimmerinnen aus der DDR, das Optimum dessen, was möglich ist. Und für Svenja Schlicht, die 16-Jährige, der vierte Rang, in zwei Rennen zweimal den deutschen Rekord verbessert. Sie ist auf dem Wege, eine zweite Gertrud Herbruck oder eine Gisela Arndt zu werden, die 1950 bzw. 1934 bei Europameisterschaften schon Silber gewonnen haben. Das sind die Italienerinnen mit einer Außenseiterrolle in dieser letzten Entscheidung von insgesamt fünf. Und zwar in der viermal 100 Meter Freistilstaffel. Die Favoritinnen, wie immer, die DDR-Mädchen, die die Weltmeisterschaft gewonnen in Guayaquil im letzten Jahr und die natürlich auch den Titel hier zu verteidigen haben. Die Bundesrepublik startet auf der Bahn 5. Und zwar ist das direkt neben der DDR. Und weiter sehr stark im Rennen die Holländerinnen. Das Rennen ist. Äh, gestartet worden ohne irgendeinen Fehler und mit dem Rennen Frankreich, Großbritannien, Holland, die DDR, Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Italien und die Sowjetunion auf der untersten Bahn, die wir dann gleich mit der anderen Kamera eingefangen sehen. Hier schwimmt die Sowjetunion ganz unten und ganz oben die Französin in der Mitte, dann aufgrund der Ergebnisse in diesem Jahr platziert, gesetzt, könnte man besser sagen, die besten Mannschaften. Für die DDR Otto Christin und für die bundesrepublik deutschland die fünfte im finale über 100 meter karin seig aus winsen an der ja nun geht es auf die letzten 20 meter und dann kommt schon der erste wechsel klare führung für die ddr an zweiter position holland wiederum klar vor der bundesrepublik deutschland die ddr hat gewechselt an zweiter stelle wie gesagt holland mit van felsen und auf der bundesrepublik bahn schwimmt susanne schuster aus bietigheim die sich immerhin für das finale im einzelrennen qualifizieren und dort den siebten platz belegen konnte ja die frage ist natürlich ist der weltrekord in gefahr der gehalten wird seit den olympischen spielen in moskau von der ddr mit drei minuten 42,71 man kann das im Moment nicht sagen, es hängt von der einzelnen Schwimmerin ab und natürlich von dem, was sich daraus, wenn vier am Start sind, in der Kombination ergibt. Die Holländerinnen halten stark mit, während die Bundesrepublik auf Rang 3 im Moment jedenfalls etwas ungefährdet erscheint. Und eine Bronzemedaille. das ist das schon, was man sich auf Seiten der deutschen Mannschaft erwartet. Wechsel, dritte Schwimmerin, dann die Holländerin, dann die Bundesrepublik für die DDR, Cornelia Sirchen, hervorragende Rückenschwimmerin, natürlich auch im Grauen für die Holländerinnen, Alice Foskes und für die Bundesrepublik, die 16-jährige Berlinerin Iris Czerpe, die sich für diese Mannschaft hat einsetzen können. Aber da kommt sehr stark auf die agneta Eriksen, das ist die beste Schwimmerin aus Schweden. Sie hat jetzt die junge Berlinerin erreicht und wird wahrscheinlich vor ihr wenden. Ja, sie wendet knapp vor ihr. Das heißt also, Schweden im Moment auf Rang 3, die Bundesrepublik etwas zurückgefallen. An der Spitze alles unverändert, es macht sich schon bereit. Die erfolgreichste Schwimmerin dieser Titelkämpfe hier in Rom es ist für die DDR-Schwimmen Birgit Meinecke. 100 Meter 200, viermal 200 Meter gewann sie und nun wird sie sich natürlich diesen Erfolg nicht mehr nehmen lassen. Vorsprung, eineinhalb Körperlängen an zweiter Stelle. Holland an dritter Stelle, wie gehabt Schweden und dann die Bundesrepublik Deutschland mit Ina Bayermann. Es ist das dritte Rennen für die Kölnerin. Sie schwamm ja heute schon Vorlauffinale über 400 und gestern hat sie in der Staffel Silbermedaille gewonnen. Es kommt darauf an, ob sie jetzt erfolgreich ist gegen die Schlussschwimmerin der Schwedin. An sich wollten die Mädchen aus der Bundesrepublik natürlich auf den Medaillenrang. Sie waren vor zwei Jahren in Split Silbermedaillengewinnerinnen. Vorne der Vorsprung der DDR-Schwimmerin vergrößert sich zusehends. Abstand etwa mehr als zwei Körperlängen zu Holland und dann die Schwedin fast, ich würde sagen, einen Handschlag im Moment noch vor Ina bayermann Vielleicht sehen wir das Bild, die Kamera geht ganz auf die Siegerin, aber was geschieht dahinter? Holland ist zweiter und Ina Bayermann wird dritte, wenn nichts mehr passiert. Jawohl. Auf Platz zwei die Bundesrepublik Deutschland mit 3,49,86. Der Weltrekord ist nicht gebrochen worden. Die DDR gewinnt in 3,44,72 und zweiter unverändert von Start weg, könnte man sagen, Holland mit 3,48,24. Ja, man darf zurückdenken hier, während Birgit Meinecke da im Zeitlupentempo noch einmal ins Ziel hereinschwimmt. Man darf zurückblenden: Silber gab es wie gesagt den Split in Jugoslawien 1981 und 1954, auch in Italien, damals in Turin. Eine Bronzemedaille mit Elisabeth Redlin, Kisela Van Netz, Jansen und Tekit Glomb, die damals Schlusswimmerin war und hier mit ihrem Mann Rainer Osselmann da ist, um das ganze Geschehen zu verfolgen. Denn Sohn. Osselmann spielt ja bei der Wasserballmannschaft mit die allerdings nicht sehr erfolgreich hier ist und da sind als schlussbild sozusagen die vier schwimmerinnen aus der ddr ich darf sie noch mal nennen otto christin Susanne link Cornelia sich und birgit Meinecke. ja und mit diesen bildern weil die Siegerehrung nicht mehr in der Eurovisionssendung wohl angeboten werden wird, darf ich mich verabschieden aus dem Olympiaschwimmstadion in Rom. Erstaunlich und erfreulich zugleich, dass es trocken geblieben ist bei diesen Entscheidungen an diesem Abend. Morgen geht es weiter bei unseren Kollegen der ADR ARD und also wir werden uns dann wieder... Otte ist die schnellste auf den ersten Metern, dann Griffiths und Casey Cook fällt schon zurück, wird von John Baptist schon überholt. Griffiths gegen Otte. Eine von den beiden und Casey Cook kommt noch auf. Otte gewinnt vor Griffiths und Cook 22,22. ,22. Eine erstklassige Zeit. 1,2 Sekunden. Meter pro Sekunde Rückenwind nur. Casey Cook lag zu diesem Augenblick schon weit zurück. Aber sie hat großartiges Stehvermögen. Läuft, läuft auch die 400 Meter sehr gut. Schiebt sich an die beiden Führenden heran. Florence Griffiths lässt etwas nach. Marlene Otte geht jetzt vorbei. Hier. Casey Cook noch? Zweite oder nicht? Otte? oder Griffith? Das ist hier die Frage. Und dann Grace Jackson. Ganz schnell von oben nach unten oder jetzt von links nach rechts. Serenkova, UDSSR, Hakonsson, Schweden, Gerasch, DDR, Geweniger, DDR, Seminatore, Italien, Bogomilova, Bulgarien, Van Staveren, Holland und Knipping. BRD. Vorlauf schnellste wie erwartet auf Bahn 4 hier auch antretend. Ute Geweniger, aber ganz, ganz stark diese junge Dame. Sabrina Seminatore, ebenfalls 19-jährig. Sie kommt aus Palermo. 19 Jahre alt wie Ute Geweniger. 1,10,5 ihre Vorlaufzeit. Eine knappe halbe Sekunde nur langsamer. Die neue italienische Rekordhalterin. Seminatore rechts im Bild. Titelverteidigerin, Weltrekordlerin. In ganz jetzt weiß, dass sie ihre eigene Bestzeit um 900 Sekunden erneut verbessert hat. Ist denn das möglich? Die 19-jährige Karl-Marx-Städterin, Schützling von Trainer Eberhard Motes ist offensichtlich selbst total überrascht von dieser erneuten Klassesteigerung 1.08.51, ihre Siegerzeit. Dann Sylvia Gerasch 1.09.62, das ist in der ewigen Weltbestenliste die zweite Position hinter Ute Geweniger. Die Studie der Weltrekordlerin, Weltmeisterin und nun zweifachen Europameisterin. Der Weg aufs Siegespodest ist ihr wohl bekannt und auch hier wird sie mit herzlichem Beifall begrüßt. Zum siebten Mal bei Europameisterschaften mit Gold bedacht, fünfmal in Split und hier schon zum zweiten Mal und das mit Weltrekord. Eine ganz tolle Leistung auch erneut von Sylvia Gerasch, die vor drei Wochen erst bei den Jugend-Europameisterschaften Mädchen mit gutem Start. Ines Geisler auf Bahn 5 hat als Erste das Tempo sehr gut aufgenommen. Ihr Vorsprung ist knapp, aber für das Auge erkennbar. Aber die Italienerin auf Bahn 2 oben, Scarponi, ist gleichfalls mitgegangen und in dieser Einstellung kann man ungefähr erkennen, dass sie mit Ines Geisler gleich aufliegt. Geisler 8. 28,4,7. Wieder eingeblendet die Durchgangszeiten bei Welt- und Europa-Rekordleistungen. Der Beifall der 5000 am heutigen Tag gilt vor allen Dingen Savi's carponia auf der zweiten Bahn, aber unangefochten hat Ines Geisler ihr Tempo beibehalten kann es hoffentlich steigern und Cornelia Pollet liegt bis jetzt auch noch günstig und könnte den zweiten Platz belegen. Ich glaube, es wird wieder ein Doppelerfolg. Da ist er perfekt, auch an der elektronischen Anzeigetafel. 1-0-0-3-1, eine prima Leistung der neuen Europameisterin Ines Geisler. Die Vizeweltmeisterin bezwang die Konkurrenz mit sicherem Vorsprung. Cornelia Polit bestätigte als ehemals erfolgreiche Rückenschwimmerin auch auf dieser Lage ihre Weltklasse. Vorlauf sicher gewonnen hatte, die jetzt schaut, es gilt, unter die ersten vier zu kommen, das ist kein Problem. und Simone Schumann, die beiden Ersten. Also die Leipzigerin ist erst einmal im Finale, das hatte man auch von ihr erwartet. Im nächsten Halbfinale dann Ute Beck. So, nun also das zweite Semifinale und ganz rechts auf der Bahn 1 wird Ute Beck vom SCK markstadt laufen, die ja auch unsere Juniorenmeisterin ist und die es ebenso wie Simone Schumann relativ leicht haben sollte in das Finale zu kommen. Da sind die Namen der Läuferinnen angezeigt, also Ute Beck, DDR, dann Martina Frank aus der BRB, Teresa Ariane aus Spanien, Simon Jacobs, Großbritannien, dann Jelena. Peter aus der UDSSR, Manuela Frattini aus der Schweiz, Moël Leroy aus Frankreich und Gisela Trombin Italien. 17 und 18 Jahre alt, diese jungen Sprinterinnen. Die Bestzeit dieser Acht hält Ute Beck mit 11,46 Sekunden. Die Kamera hatte sie in der große Einstellung. Wie gesagt, ganz rechts. Dort an der Rasenkante, da läuft sie. Und ganz sicher, jawohl. Sie, die Britin, 11,65 die Zeit für ein Semifinale bei Junioren-Europameisterschaften ist das recht ordentlich. Also und Bestätigung der Bestleistung. Sie die schafft hinter der albanischen Läuferin Pavlina Evro. Ebenfalls mit dem Finale Natalia Schmurig aus der UDSSR und allies Laien aus Großbritannien. Und vor Janusz Sobotka aus karl meter 6,40 Meter. Dritter Durchgang hier vor der Haupttribüne die dazu gefüllt ist mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Mit täglichen Qualifikation. Es waren 6,20 Meter gefordert, hat sich Baluta ziemlich schwer. Aber jetzt hat sie sich erneut verbessert auf erstaunliche 6,67 Springen stellt sich vor. Monika Bayer, die 18-jährige Neubrandenburgerin. Ihr erster Sprung war immer noch der beste mit 6,46 Meter. Jetzt sind wir mittlerweile im Endkampf. Vierter Versuch. Ja, das war nicht so schlecht. Mal sehen. Monika Bayer trainiert bei Klaus Bark. Und 648 ist das bisher allerbeste, was sie zustande brachte. Und nun hat er eine neue persönliche Bestlastung aufgestellt mit 6,53. Jana Sobotka vom SCK Marx -Stadt die 17-jährige immer noch auf Rang 3 beim Weitsprung mit 6,40 aus dem zweiten Versuch, jetzt ihr vierter. Na, ja, auch das kann eine Steigerung gewesen sein. Da ist es schwarz auf weiß. Monika Bayer konnte sich nicht mehr verbessern. Nun der letzte Sprung für Jana Sobotka für die karl marx Monika Bayer blieb an zweiter Stelle. Jana Sobotka ist noch Dritte mit 6,48 Meter von vorhin. Die Tiefstrahler sind gezündet im Stadion von schwächert Es ist kurz vor 8. Es hat einen Fehlstart gegeben. Die jungen Damen sind nervös. Finale 100 Meter. So ist die Bahnverteilung. Simone Schumann aus der DDR, die altsprecherin des Turn- und Sportfestes auf der Bahn 1. Dann Henrietta Kessebe, Großbritannien. Simon Jacobs, Großbritannien. Ute Beck, die Karl-Marx-Städterin, auf der Bahn 4. Sie war die Beste im Semifinale. Fabienne Fischer, Frankreich, daneben. Dann die beiden sowjetischen Sprinterinnen Jelena Fjodorova und Natalia Pomoschnikova. Martina Frank aus der BRD komplettiert das Feld. Seit 1975 wurden junge Damen aus der DDR-Union Europameister. Ich glaube blendender Start von äh, Ute Beck. Aber sie muss kämpfen. Die Britin ist neben ihr stark. Es wird, es wird, einen Sieg für die Britin geben. Jawohl, eine Überraschung. Henrietta Kessebe, dann Natalia Komarstnikova und dritte, glaube ich, ist dann der Ute Beck aus, aus der DDR. Neben ihr die Titelverteidigerin Ute Geweniger, ebenfalls DDR. Dann ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, Sabrina Seminatore aus Italien, die heute Morgen die zweitschnellste Vorlaufzeit schwamm, das war überraschend. Neben ihr steht Tanja Bogomilova aus Bulgarien, die vierte über 200 Meter Brust, hier im Bild Petra van Stavren aus den Niederlanden, eine Außenseiterin und schließlich Angelika Knipping aus Heidelberg, die Schülerin von Orsel Brunner. Sie ist deutsche Meisterin und deutsche Rekordhalterin auf dieser Strecke, wird aber wahrscheinlich im geschlagenen feld landen. Wichtig ist halt nur die eigene Bestmarke. Wenn sie einen neuen deutschen Rekord setzt, dann hat Angelika Knipping ihr Europameisterschaftsziel erreicht. Noch einmal die Italienerin und daneben Ute Geweniger. 1981 gewann sie fünfmal Gold. Hier holte sie sich den Titel über 200 Meter Brust. Bisher war sie die Persönlichkeit auf der Strecke, aber sie war auf der langen Distanz schon stark gefährdet durch jene Silvia Gerasch, die neben ihr schwimmt. Vielleicht kommt sie hier noch einmal davon, aber so langsam muss sie sich wohl mit einer Wachablösung aus dem eigenen Team anfreunden. Der erste Start gleich geglückt und die beiden Favoriten aus der DDR kommen unterschiedlich aus dem Wasser heraus. Gute auf Bahn 6 hat noch Tanja Bogavilova aus Bulgarien den dritten Platz belegt. Eine Minute 08,51 Sekunden, neuer Weltrekord für Ute Geweniger und schauen Sie sich an, wie das junge Mädchen aus Berlin sich freut. Ja, der vierte Weltrekord dieser Europameisterschaften von Rom und für Angelika Knipping blieb... Wie auch schon vermutet, nur der achte Platz in einer Zeit von 1.12.95 95. Damit schwamm die Heidelbergerin um genau sechs Zehntel an ihrer eigenen DSV-Bestmarke vorbei. Gute Geweniger aber hat noch einmal gezeigt, dass sie zumindest auf der kurzen Bruststrecke die Konkurrenz aus dem eigenen Lande noch nicht zu fürchten braucht. Ihr zweiter Titel in, Rom, Sport, Club, in Berlin die mit ihrer Bestleistung fast zwei Meter vor den anderen liegt. Ich glaube, man kann sie durchaus als eine Ausnahmeerscheinung in dieser Konkurrenz betrachten. 1794 im ersten Durchgang, damit führt sie klar vor Valentina Feduschina aus der UDSSR 1685 und Astrid Wagner DDR 1679. Astrid. Wagner hatte sich im zweiten Durchgang vornehmlich gesteigert und Heidi Krieger hatte eine Bestleistung von 19 Metern und einem Zentimeter. Das spricht Bände. Bei Willi Kühl trainiert sie. Da ist Astrid Wagner gewesen, die als nächste an der Reihe ist, die ja den Durchgang eröffnet. 06 also über 18 Meter. und astrid wagner seit september 1982 trainiert sie eigentlich erst richtig das kugelstoßen 1722 ihre bestleistung knapp 17 meter für die kotbusserin Es steht fest, dass Heidi Krieger die Junioren-Europameisterin des Jahres 1983 ist. Sie beschließt die Konkurrenz. 18 Meter und 6 Zentimeter, bislang ihre beste Weite. Zur Erinnerung, Konstanze Simm vor zwei Jahren, 1721, auch sie kam aus der DDR. Das kennzeichnet eigentlich nur die Stärke der Berlinerin, die wirklich im Kugel stoßen. Eine Ausnahmeerscheinung ist ähnlich so wie Ilona Sopjanik, die ja immer noch den europäischen Juniorenrekord mit 19 Metern und 23 Zentimetern hält. Erster Platz DDR, erste Goldmedaille bei diesen Junioren-Europameisterschaften und dritter Platz DDR. Zweite Valentina Fedushina, dritte Astrid Wagner, 1791 zum Abschluss für die Berlinerin. Weltrekord von der DDR, an zweiter Stelle Holland und an dritter Position sogar noch die Bundesrepublik Deutschland mit einem neuen Rekord von 4 Minuten 1325. Wer hätte das gedacht, dass es nach den Erfolgen... 1970, 74, 77 und 81 für die bundesdeutsche Mannschaft noch einmal eine Medaille gibt. Der Weltrekord aufgestellt von den DDR-Mädchen Ina Kleber, Ute Geweniger, Ines Geisters und Birgit Meinecke: vier Minuten 5,79 Sekunden. Die bundesdeutsche Mannschaft mit Svenja Schlicht, Ute Hasse, Ina Bayermann und Karin Zeich. <lacht> Heute früh 2.14.01, dann kommt Nilja Pollitt, die Allenserin, Schützling von Jörg Langner und Ines Geisler, zweifache Titelträgerin bereits, Europameisterin über 100 Meter Delfin, Moteschützling Schützling aus Karl-Marx-Stadt, aus Großbritannien. 14, 12 heute früh, dann Sonja Hausladen, die Österreicherin. Und Freda Ross, Großbritannien, vervollständigt das Feld der Starterinnen. In des Geisler hält den Europarekord in 20803. Mary Miga sah den Weltrekord 20596. Und dieses Feld ist schnell. Es könnte an Rekordzeiten herankommen. 100 Meter Delfin der Damen. Die Favoriten in ihrer Visitenkarte eingebettet. Lockerheit im Finish. Noch ist nichts entschieden. Ein Kopf an Kopf rennen scheint etwas stärker zu sein. Geisler noch einmal heran. Cornelia Polle zieht und schlägt dann in 2.07.82. Neuer Europarekord, dann Ines Geisler. 2.08.09. Und dritter Platz für Conny van Bentum. 2.12.8.7. Ein herrlicher Doppelerfolg der beiden Mädchen. Mit einer Klasseleistung mit Europa Rekord. Han und Ludwig. Die Österreicherin Gerhard wird sich an und Ludwigs orientieren und wird versuchen, unsere ddr athleten nicht zu weit weglaufen zu lassen. Petra Müller auf der Bahn 2 versucht sofort Anschluss zu finden. Sie macht das sehr gut. So wird der Abstand zu Sikrun Ludwigs und Gerda Haas nicht allzu groß. Die Österreicherin geht sehr schnell an. Sikrun Ludwigs kann natürlich auch 800 Meter laufen. Vielleicht kann sie auf dem zweiten oder auf dem letzten Teil der Strecke noch etwas ausrichten. Innen Petra Müller liegt sehr gut. Wird Petra Müller, Junior-Europameisterin. Das Finish. Petra Müller gewinnt ganz klar. Und... Und zweiter Platz für Österreich und dritter für Bulgarien. Dann die von und dann die Grundlutig. Aber Kompliment für Petra Müller. Dass sie gewinnt, hat man eigentlich nicht gedacht. Mehr war anzunehmen, dass die Grundlutig hier vielleicht die stärkere ist. Petra Müller vom Sportclub Chemie Halle, die bei Harald Werner trainiert die eine Bestleistung von 52,31 hat und die nun eine neue persönliche Bestleistung in diesem Finale aufgestellt hat. Das Ergebnis, Petra Müller, die Junioren-Europameisterin in 51,79, neue persönliche Bestleistung, dann Gerda Haas, Österreich, 52,59, dann Rürova, Bulgarien, dann Lix, BRD, fünfte Sigrun Ludwigs mit 53,26, sie hat also ihre... Spitzenleistung hier nicht erreicht. Dann Rasche war Bulgarien, dann Morris Großbritannien und Fleckra war aus der Tschechischen. Und letzter Durchgang im Speerwerfen der jungen Damen. Jana Köpping hat also ihre letzte Chance und es hat in dieser Konkurrenz tatsächlich noch eine Änderung gegeben. Den Natalia Tschernjenko aus der UdSSR warf 62 Meter und 4 Zentimeter und liegt damit vorn. Aber jetzt achte ich erst mal auf den Wurf von der Jana. Das war ja Bester. Vielleicht bringt sie sich damit sogar noch auf einen Medaillenrat. Nachdem die Konkurrenz schon fast eingeschlafen schien, also nur noch einmal eine Steigerung der sowjetischen Athletin und auch von Jana Köping. Jawohl, damit ist Jana Rippe das könnte die Bronzemedaille werden, 59 Meter und 8 Zentimeter. Jetzt fällt die Entscheidung, nur die Bulgarin Nikolova kann noch etwas ändern, nein, die Entscheidung ist gefallen, denn sie hat nicht weitergeworfen als 59 Meter und 8 Zentimeter, damit ist Junioren-Europameisterin Natalia Czernienko aus der UdSSR vor Trine Stolberg aus Norwegen und unserer Jana Köpping vom ASK vorwärts zu Potsdam. Die sowjetische Werferin hat tatsächlich kurz vor Toreschluss die Norwegerin noch übertrumpft und damit für den 8. Junioren-Europameistertitel der UDSSR gesorgt. Der 400 Meter Sprinter Thomas Schönleber errang für die DDR die 100. Goldmedaille bei Junioren-Europameisterschaften, also die Spiele vorher nicht eingeschlossen. Schaffen nun Katrin Wöhn oder Christine Wachtel hier die 101. Diese beiden Mädchen sind Mitfavoriten in über 800 Meter gegen Kolovic Jugoslawien, Giolitti Frankreich, Benz und Eckhardt BRD, Sapirova UDSSR und Sket gleichfalls noch Jugoslawien. Christine Wachtel, die Inhaberin des Junioren-Weltrekordes mit 1,59,40 führt. Die Neubrandenburgerin ist eine ausgezeichnete 800-Meter-Läuferin, trainiert von Walter Gladrow, einem Haudegen, einem langen Könner in diesem Metier. Und sie wird hier flankiert von Katrin Bühn von Chemiehalle, die bei Bernd Lansky trainiert und auch schon knapp an die zwei Minuten Grenze herankam. Katrin passiert die 400 Meter bei sehr gutem, 58,24. Das ist für Juniorinnen wohl sehr gut. Dahinter dann die BRD-Läuferin Monika Benz, dann Filza Saripova aus der UdSSR. Nur diese vier besitzen nach meiner Auffassung noch eine Chance. Können hier unsere beiden an beste Traditionen anknüpfen, an die Traditionen von Donat bis Antje Schreuter, von Hoffmeister bis Zinn. Die immer noch unseren Rekord hielt, den, lief sie als Neubrandenburgerin. Also, Katrin Wühn von Chemie Halle ist vorn, dahinter Christine Wachtel aus Neubrandenburg, dann Monika Benz aus der BRD. Die anderen scheinen zu weit weg zu sein. Ja, es wird ein sprint unserer beiden Kandidatinnen. Eine, die der Läuferin gewinnt. Christine Wachsel jetzt neben der Katrin Wühn. Aber Katrin Wühn ist immer noch ganz knapp vorne. Sie ist eine Überraschung in unserer Mannschaft. Aber die